Willkommen zurückreisende. Wir hatten letztes Mal etwas Probleme mit der Mission von Artemis. Also werden wir jetzt erstmal vor dem Update noch Quecksilber, äh nein, Naniten herstellen und uns das Visier installieren und den laser Dafür müssen wir jetzt die Anomalie erstmal verlassen. Dann werden wir uns zu der Raumstation uns begeben. Kabelbäume kaufen. Und das, was wir geschenkt bekommen haben, auch verkaufen. Dann haben wir schon ein bisschen Geld. Das Gerät haben wir bekommen. Und ein Lernei, das behalten wir natürlich. Wollen wir uns erstmal ein paar Abelbäume. So, gucken. Annen kommt später auch. Am besten drei Stück. Die anderen Teile gibt es hier gerade nicht. So. Haben wir schon den verbesserten Minilaser. Das ist natürlich... Was doof ist, da war dieser oder auf einer vollen Raumstation natürlich ein ähm, besseres Multitool gesehen haben. A-Klasse Entdecker. Werden wir mal gucken, ob das hier war. Dann also wir das tauschen. Hier jetzt den, das Visier einbauen. So. Hier kommt die Erweiterung rein. Da brauchen wir noch einen Ionaku. Hier hier noch zwei Plätze und wenn wir das das mal verschieben so ja hier noch gut und jetzt hier der mean laser hin ein Siegel ein vor nah da die einen Rahmen haben geben die noch ein paar Prozente Verbesserung also ein Ionaku und Resonatoren brauchen wir noch und den Fangmanipulator den kommen wir mal ja, wir können den hier hinsetzen. Einmal Wasserstoff und zwei Nano-Rohre. So. Aniten haben wir noch nicht genug. Die werden wir uns ja erst noch herstellen. Hm. Dann müssen wir jetzt die andere Raumstation in unser Heimatsystem und dann zu unserer Basis. Aber erst noch den Ionen-Akku kaufen. Die gab es ja hier. Wir finden eigentlich auch alle davon. hiervon brauchen wir nichts. Kaufen wir auch alle. Jetzt unser Scanner etwas verbessert. So, Resonatoren. Vielleicht haben wir in, dem, in der anderen Raumstation Glück. Ah, und wir wollten nach einem Portal suchen. Letztes Mal hat das ja nicht geklappt, leider. Sechste, Zehnte. Wir gucken, vielleicht klappt es diesmal. Nein, klappt nicht. Aber wir haben doch... Falsch. Multiplayer ist an. Also. <lacht> gucken hier gab es da ja einige zur Auswahl an anderen Spielern eine andere im Portal müssen wir wohl doch eins selber suchen sobald wir eine zweite Glyphe haben Kein Resonator. Müssen uns wohl das Rezept wahrscheinlich kaufen? Nein, da. Ah. So. Phase Shooter können wir machen. Gut. Müssen wir erstmal zu unserem. Wir können natürlich auch einfach durchs Portal gehen. Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass wir Naniten vor dem Update uns produzieren. Da es sein kann, dass wir den Glitch entfernen, müssten wir die selber sammeln. Ich will denn sowas? Gibt uns jetzt hier erstmal eine Mission. Wahrscheinlich. Modul C. Guckt hier schon wieder gar nichts. Aber das können wir für 60 Naniten immerhin verkaufen. So, wir werden jetzt ein Lagerbehälter uns erstmal kurz hier nebenstellen. Damit wir gleich Platz im Anzug haben. Dann stellen wir mal beide hin. Brauchen wir natürlich Solarstellen, chromatisches Metall, das können wir gleich durchlaufen lassen. Das will ich eben bauen. Den Computer brauchen wir nicht. Kabelbaum nicht. Die Reihe auch nicht. kann Probieren wir es damit oder mit den geborgenen Daten? Das müssen wir gleich erstmal schauen. Die Wasserstoff brauchen wir nicht zum Bauen, nur kurz hier lassen. So, hier haben wir noch acht. Das brauchen wir jetzt erstmal. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Wenn ja drinnen. Erstmal einmal. Abfrage holen. Kann das immer durchlaufen lassen? Haben wir hier noch eine? Mann. Eine Metallplatte. Ein chromatisches Metall brauchen wir ja sowieso alles. Kann man durchlaufen. Gut, und wir werden jetzt, jetzt sehen, wir, wo wir das am besten machen. Wir brauchen eine gerade Fläche. Wir können wir uns einfach hier mal eine Bodenplatte hinsetzen, mal wieder abreißen. Aber eine müsste reichen. Da werden wir jetzt 15 wir brauchen magnetisches Ferrit, war ja klar. Und 15 Wasserstoff Chile. Warte. Haben wir kein reines Ferrit? wir uns das einmal herstellen dann haben wir reines ferrit machen daraus magnetisches ferrit und 15 ja. haben wir das die wasserstoff natürlich weggepackt so. 15 stück brauchen wir man kann von jeder größeren raffinerie sowieso nur drei pro Basis bauen. da brauchen wir uns auch nicht mehr herstellen. Mit denen werden wir uns dann gleich Naniten herstellen. Gucken was schneller geht, ob aus den Lavakernen oder aus den geborgenen Daten. Einfach mal gucken wie viel Nanit die geborgenen Daten uns geben. gerade wenn wir alle benutzt haben könnten die sogar auch verkaufen jetzt mal habe ich sie einfach alle verschenkt ist erreichen ja wo so. so. 328, wie viel bräuchten wir? Ja, 300 brauchen wir insgesamt. Können wir ja währenddessen uns mal kurz das Flugfeld hinstellen. Mit unserem blödes Flugzeug nicht. Ich meine natürlich Raumschiff. Nicht jedes Mal hinter dem Gebäude drum landet. So. Will man das am besten hin nicht gerade viel Platz hier dann was da müsste noch nah genug für den Basiscomputer sein dass unser Schiff dann wenn wir uns hier hin teleportieren auch da landet ist gleich fertig. So. und Tastatur lassen die sich echt langsam drehen. Aber bleibt einem anderes übrig. So. Vorne 25 packen pack mal ein paar rein und dann geht das. So. Das hier sowieso wieder nicht klappen. Ey, seltsamerweise klappt das nicht immer. So, es ist noch drin. Da wird es auch angezeigt. Und in der rechten auch. Also, wir brauchen hier noch eine Bodenplatte. Kann man ja gar nicht stehen. Und jetzt. Kaputt. Ah, ich habe versehentlich V vorhin gedrückt. müssen wir immer erstmal den in der Mitte das jetzt auch das klappt doch schon mal gut ah, unser Raumschiff steht auch in der Nähe das ist doch praktisch machen wir gleich beides voll muss nur aufpassen, dass man jedes Mal den in der ja Mitte erwischt. Oh, wir können sogar in unseren Lagerbehälter. Das ist doch sehr schön. Haben wir das gut in der Nähe gebaut? Hm. So, ich werde das jetzt eine Zeit lang machen. Werde so lange unterbrechen, wenn ich fertig bin, sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Ich habe die jetzt wieder auseinandergestellt. Nun werden wir sie so füllen. durchlaufen lassen dauert jetzt immer kurz bis 4000 werden wir machen So, ich werde euch wieder dazu holen, bald wir hier ungefähr 4000 erreicht haben. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt hier fertig. Am 4050 Naniten. Jetzt werden wir wieder zusammenstellen. Hoffen, dass das wieder funktioniert. was Glück. Ich glaube das jetzt genau wie eben mit den geborgenen Daten. So in der Mitte haben wir Naniten. Links haben wir Naniten. Rechts haben wir auch Naniten. So. Dann werden wir uns wieder immer aus der Mitte Naniten einfach in den Anzug packen. Und so machen wir das jetzt erstmal bis wir genug haben. Man muss bedenken Schiff Upgrade kostet von C auf B Klasse 15.000 nein 10.000 glaube ich 15 oder 25 auf A Klasse und 50.000 auf S Klasse. Wenn man mal ein schönes Schiff findet aber es nicht in S-Klasse bekommt. Multitool kann man auch upgraden. Und die Frachter die Farben freischalten. Die Außenlackierung kostet die Farbe 5000 Naniten. Oder sogar 50. Dann müssen wir später, wenn wir einen Frachter haben, einfach mal gucken. Dann kann man sich die Außenlackierung noch schön machen, wenn man möchte. Also sollten wir genug Naniten uns erstmal sammeln. Und auch vorausschauend Kleinigkeiten, wenn man mal Naniten benötigt. Für die S-Klasse Upgrades auf Raumstationen zum Beispiel. Kosten ja auch immer ein paar hundert Naniten. Und wenn es später im Spiel noch irgendwas geben sollte, wozu man sehr viele Naniten benötigt. Ein Frachter upgraden zum Beispiel. Das geht nicht. Man muss den sich selber. S-Klasse suchen. Was ermöglicht, ja dass wir das vielleicht ändern. Und dann kostet das. Bestimmt mehr als bei einem Raumschiff. Also sollte man genug sammeln. Und auch. als das hier irgendwann nicht mehr funktioniert. Lieber im Voraus genug sammeln. werde ich jetzt erstmal eine Zeit lang machen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe das jetzt eine Zeit lang gemacht, so ungefähr 45 Minuten. Wie ihr sehen könnt, haben wir 2.199.602 Nieten. Ich kann euch das auch gerne mal zeigen. Es funktioniert immer noch. Ihr seht, 2.203.652 und so jetzt ganz wichtig speichern sonst wäre das alles für die Katzen. so einmal manuell und hier am besten auch nochmal jetzt begeben wir uns zur Raumstation und kein Treibstoff mehr so, wenn wir benötigen auch noch acht shots wir werden wir uns ein billiges a- oder s-klasse raumschiff holen Verschrotten. müssen wir hier kurz warten dass irgendeins landet werden wir uns dann einfach kaufen und hier oben auf der anderen seite werden wir das verschrotten wenn wir Glück haben müssen ein Frachtschrott dabei das werden wir dann auch noch duplizieren. sollte ich nicht anquatschen und zwar brauchen wir die für, für die Raumschiffe. Wärmeschutz, S. Ostschutz, Walenschutz und S. Und zwar, wenn unser Raumschiff. Wir können hier noch Plätze freischalten und bei den anderen auch. Hier auch. Und hier auch. Und die sind sehr teuer. Kosten keine Naniten, sondern Units. Lass hier kurz gucken. Raumschiff verbessern. Hier würde jetzt eins schon 4 Millionen kosten. Weiteres. Und die werden hoch. Also immer teurer mit jedem weiteren. Und es kann sein, dass, je nachdem wie weit man schon ist, dass sie auch die 200 Millionen Units pro Platz kosten. Also werden wir uns lieber einen Frachtshot holen. Damit kann man das gratis machen. Mal einen Frachtshot, ein Platz. So, Klasse auf A, 25.000. Ein Platz kostet 20 Millionen Units, die haben wir noch nicht. Daher brauchen wir die Klasse auch noch nicht verbessern. Multitool noch ein bisschen Platz haben. Wir können mal gucken, was der an Technologien hat. Laser in S. Das ist nicht. Scanner-Modul ist auch ganz wichtig in S. Dann bekommt man mehr Geld für Scannen. Das ist der für Raumschiff. Vielleicht mal gucken, da was ein Frau auf S, aber das können wir schon mal mit. Wadet ja nicht? Wenn wir jetzt den ex haben, wir noch ein bisschen Platz, aber müssen erst sehr viel mehr einschalten in die Raffinerie. mal wir jetzt wiressen hier noch warten die herstellen so in Laser Da dran ist der Minenlaser noch mehr verbessert. Das behalten wir erstmal noch. Ein Wärmeschutz, ein Kilt. So. so viel sollten wir noch nicht holen, da wir noch nicht genug Platz haben. Wir müssen auch immer darauf achten, dass wir genug Standardressourcen Sauerstoff, dichteten Kohlenstoff, Kohlenstoff, Natrium und eigentlich auch Natriumnitrat haben. Darum können wir uns auch von anders kümmern. Habe ich natürlich nicht auf die Raumschiffe geachtet. Wir können auch rausfliegen und wieder reinfliegen. Müssten auch welche landen. Einfach ausliegen Das mit den Frachtshots machen wir am besten jetzt auch noch. Vor dem Update 4.0. Sicherheitshalber. Ja, Sonst müssten wir sehr viel Geld verdienen für die Plätze. Und so geht das ja auch müssen nur hoffen, dass in dem System hier nicht nur ein Haufen Müll landet. D. Okay. Ah, ist Super. Ist zu so teuer. Es war super, aber viel zu teuer. Die gibt es auch im Billiger. E, okay. Millionen. Es gibt auch A und B und auch S Schiffe. Auch mit dem Preis von einer Million. Ich will nur mal gucken, was der Händler dabei hat. Boden Akkus. Brauchen wir eigentlich noch nicht. bin das Paraffin umkaufen, das braucht wir den Tag. Ich habe schon noch vergessen, wofür. Oh. Noch irgendwann noch was Stück. Will ich nicht. Oh. Gut zu erkennen wenn die roten Platten sich ein Stück anheben. Hier zu sehen. Vorne. Dann landet gleich jemand. Aber noch ist das leider nicht der Fall. Wir hoffen mal, dass die beiden starten und gleich andere landen der anzug sieht übrigens sehr schick aus dafür dass er ähm, so generiert wurde direkt beim start aber zwei verschiedene akzentfarben braun und blau müssen wir später irgendwann mal das Braun weil es könnte auch Goldschimmer sein. Entweder ist Goldschimmer oder das Blaue mal entfernen. Wir brauchen ein Schiff. Das eins, das wir uns auch leisten Folge nachdem wir jetzt uns noch acht Shots hoffentlich besorgt haben, werden wir haben uns dann auf die anderen beiden Raumstationen begeben. Und noch Anzug-Upgrades gucken, ob es welche gibt und Weltraum-Anomalie. Für die geborgenen Daten, ich hier nochmal die Plätze voll machen muss. Und hier werden wir uns dann erstmal alles freischalten und auch die Verbesserungen, den Anzug und sowas, die wir Nieten brauchen. Und die werden wir uns dort auch freischalten. Die werden wir zwar nicht sofort einbauen, weil wir noch keinen Platz haben. Aber da ist noch einer. Und hier landet jetzt auch noch einer. E eine Million. Man könnte eigentlich auch ein Frachtschott geben. Kaufen wir erstmal den Haufen hier. Kaufen. Da ist auch noch einer. Kaufen die jetzt einfach und... Er ist weg der ja, schick den könnten wir eigentlich als unser schiff hin. gute idee eigentlich. oh nein kein handel so, das ist so schick ein anfang hat auch platz als unser im Achso, ja, gut. vergleicht das jetzt mit dem anderen. Ah, ja, dann sind wir zwar was pleite, dabei. So, jetzt? Was haben wir? Dann das hier. Dann können wir das verschrotten? Ich nicht, gibt uns was auch ein frachtschrott Das würde schon reichen. wird uns auch noch das Bild und der Name dann angezeigt. In Schiff, welches wir verschrotten wollen. So. Haben wir einen Frachtschott bekommen? Das ist ja die Frage. Nein, wir haben keinen Fracht. Hm. Wenn wir müssten mal Glück haben. Oh, aber zu teuer. Gut, der sieht scheiße aus, ist aber. Aber der hat gut Platz. Mal gucken. Wenn jetzt kurz die weiterung verkaufen die wir gerade bekommen e-Module wenn man sollte also wenn man noch keine hat kann man ruhig die E- oder A Module benutzen man sollte aber Wert drauf legen sich die S holen die halt noch ein paar Prozente immer besser sind kannst eine 8 gibt also 8 Shot Okay, es das heißt Lagererweiterung. Nicht Frachtschott. Mein Fehler. Heißt das Frachtschott bei den Frachtern? So. Legt uns natürlich auch immer das Raumschiff als unser Hauptraumschiff vor. Den Haufen werden wir gleich verkaufen. Nee. Ah, der will er keinen. Hm. Ach. Wenn wir den Müll, den wir bekommen haben, kann man immer kein Geld, sondern Müll bekommt, den man dann verkaufen muss. Verkaufen. sollten uns noch ein zweites Lagermodul holen. Was gut sein kann, dass es mal wieder nicht klappt. Ja, okay, ja. Brauchen wir weiter. Vielleicht kriegen wir eins. Hoffen noch auch genug Geld haben. 6 Millionen haben wir noch. Brauchen wir das Ding hier. Und er ist weg. War ja klar. jetzt verkauft. mal einfach hoffen, dass das mit einem auch funktioniert. Und so ist besser. Geht so. Dann war Sachen, wir auch ausholen müssen. Eins. wir, 6, ja reicht, wenn wir den Müll, den wir bekommen haben, verkaufen. war ein bisschen Rennerei, weil wir noch keine pack Upgrades haben. Aber da kann man am Anfang ja noch nichts gegen machen, man kann sich halt erst erspielen. Mit den Nanit zum Beispiel muss man auch nicht machen, man kann auch in Ruhe die Zeit sammeln. Aber die Upgrades für Schiffe zum Beispiel, die sind sehr, sehr teuer. Boah, schnell übertragen. Was auf das Schiff. Dann war hier jetzt Platz Ach, 15 ist nur die Frage auf mit diesen Haufen hier das was man direkt am Anfang bekommt immer einsteigen mussten ums Schiff zu wechseln wir haben nur den Hyper eingebaut sonst haben wir hier noch nichts eingebaut dann können wir den eigentlich auch kaufen. Neun Schiffe kann man insgesamt haben. Danach kann man nur noch tauschen. Also muss man sich schon überlegen, welche Schiffe man haben möchte. Leims, zum Beispiel eine Farbe, nur haben möchte oder sowas. Kann auch sein, dass man schnell dann alle neuen zusammen hat, die man schön findet, und dann findet man eins in einer anderen Farbe oder ein anderes schönes neues Schiff. Und dann kann man das leider nicht mehr sich holen. Muss man sich überlegen, mit welchem man tauschen soll. 25.000 Planeten für B auf A. Und dann 50.000 von A auf S. Dann kostet von C auf B 10.000. Ich wusste noch, es sind insgesamt 85.000 braucht man. Jetzt geht das zum Beispiel nicht mehr. Wird zwar angezeigt. Geht aber nicht. So, wir unser erstes S-Klasse-Raumschiff. Haben schön viel Platz. Lagern und alles. Haben hier auch schon. Das ist ja schlechter als C. Ölstöcken. Ja, das brauchen wir raus und bauen andere sein jetzt werden wir zum mal speichern und zum Planeten und uns erstmal ein paar rumschiff erweiterungen zusammenschustern ich werde kurz mit euch noch zusammen machen gucken ob das geht nur die ersten paar wenn wir zusammen machen den rest werde ich dann nach der aufnahme machen so. am besten auch gleich noch mal speichern Ist sicher so. nicht funktioniert Check die andere an funktioniert wieder nur, wenn es will. Geht ich doch nicht immer. Aber es kann auch sein, dass das nur in den Mittlerungen funktioniert. Ah, ja, eigentlich müsste das hier auch funktionieren. Zumindest verdoppeln sollte hier gehen. Ist oh. Ja, Müssen wir das in den mittleren probieren? Ist ja, nichts. Da wir Planeten verlassen haben, gut, uh, das Nanit ist noch drin, über wir den Planeten verlassen haben. Interessant. Aber das ist egal, davon haben wir ja noch ein bisschen. So. Da, hin. da hin. Auch ausnehmen. Müsste es leer sein. Das da rein. das da wieder nicht. Es war irgendwie falsch aus. Hm. Mal hat nicht funktioniert also die richtig hinzustellen ist auch eine kunst für sich hoch also wie ihr seht es ist sehr schwer richtig hinzustellen super jetzt ist das Lager-Shot viel Lager weit rum weg obwohl wir den mittleren kein Stück bewegt haben Nein. Aber da gibt es Trick 17. Neuladen. Gut. Ich werde das noch weiter probieren. Hoffen, dass das funktioniert. Und wenn es funktioniert hat, seht ihr es in der nächsten Folge, dass wir jetzt ein paar mehr haben. Wir dann immer mit der Zeit benutzen können, wenn wir sie benötigen. Und ansonsten müssen wir die halt leider selber sammeln. Muss müsste jetzt wieder da sein. Ja. Gut. Dann werde ich das probieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts verpassen wollt, gerne liken und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal.